Aieieieiei, das wird eng, das wird eng. Oh nein, nein, nein. Oh, dann haben wir bei den. Wir sitzen jetzt gleich auf die Harte. Tun. Da ist noch was. Aber das ist scheinbar... ...dings zu sein. Oh, die, oh, die, ah, Baldi, die, Baldi, die Baldi, Baldi, Baldi. So einen meiner Lieblingsgegner, ihr werdet gleich sehen, wer es ist. Ihr habt das auch gerade eben schon rausgekuckt. Es gibt eine Klasse, die ich immer gerne und überall gerne, gerne, gerne, gerne als Gegner begegne, aber auch gerne als Teammate dabei habe. Ich rede hier von den Valdis. Da habe ich ihn auch schon im Fokus. Das Tolle am Guard ist ja hier der Zweier-Skill gepaart mit der richterlichen Intervention, indem ich ihn jetzt hier und in Kombination mit dem Sprungschlag auf 30 prozent runterbringe. Fesseln hier nochmal, hol ihn zurück, gibt weiter Schaden und stomp ihn mithilfe gezündeter Stubby über den Trade. So, das war das. Und hier kommen wir auf ein Negro zu, ähm, der sich die Ruine klappen will. Auch hier ist wieder der Eröffnungsschlag der, dass ich nicht so nah wie möglich ran bewege die zwei Zünde und die richterliche starte auch hier ist er auf 30 Nekos und ihre ihre Nebelformen oder wie man die auch immer nennt sind natürlich ätzend er versucht zu entkommen hat da wenig Chancen ich gehe hinterher und jetzt wird es einfach einen Slay Beitrag ich werde einfach draufgehauen der Neko kann sich nicht erholen er ich bekomme ihn aber auch nicht so schnell down, wie man da sieht. Hat er sowohl also die Seuche gezogen, wie ich das richtig erkenne. Ich heile mich, warum auch immer, zwischendrin nochmal, was ein bisschen fehl ist. Und versuche ihn noch zu schnappen, was ich auch am Ende mit der richtigen Intervention schaffe. Interessant ist der F-30, 3 der herkommt, hier ist, der mir F Stubby gibt, wenn ich, wenn ich drücken würde. In dem Fall war es nicht nötig. So. Als letzten Punkt gleich im Anschluss ein kleiner Fight ähm, mit einem Messmer, den ich mir hier noch suchen muss genießen der Zeit die Musik von Apache.com Tomcat, wunderbar gibt es im free auch runterladbar da haben wir unseren Messmer. Da wird ja ganz klar, dass ich noch ein bisschen zu lernen habe, was mit dem Medigard alles anzufangen ist. Also auch hier Eröffnungsschlag 2 und mir Intervention auf 30%. Er geht in den Stealth und jetzt geht es dann gleich los, dass ich Interrupted werde und ständig ähm, Schaden einstecken muss. Mehr Schaden einstecken als aus. Da versuche ich mich zu heilen, aber ich werde unterbrochen und, und das ist eigentlich das Ende vom Video. bekommt zwar Schaden und auch ich, wie man sieht, sind wir beide einigermaßen gleich, aber ich habe alles auf Cooldown und ähm, das ist auch der Grund, warum das am Ende wohl nichts mehr werden kann, der Berserker, für den ich jetzt gefunden ist, fressen und dann hat er mich auch schön am Boden und kann mich nicht ausweiten. Das ist ein schade, auch nicht so schön, aber tägliches Spiel, insbesondere besonders, die Klasse nicht so sehr Ich danke fürs Zuschauen so und wünsche euch einen gutes Tag oder auch Nacht, wie nach jemand geschaut. Die morgen suchen weiterhin Mitglieder und wir sind, wie alle, um, im Guild Wars 2 heiß auf Heart of Thorns und natürlich auch entsprechend ready for it. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.